Das ist der Peter. Als der Peter noch klein war, hat der Peter immer davon geträumt, mal Lokführer zu werden. Hat aber dann ganz was anderes gelernt. Und das ist der Markus. Der Markus ist Lehrlokführer beim Ausbildungszentrum von National Express in Wuppertal. Und der zeigt dem Peter heute, wie er Lokführer werden kann. Kannst du das für so ein Kammer tut nicht so Sache. Doch, doch. Ein <lacht> Siefer. Siefer. Ich euch heute die für euch halte ich nicht an. <lacht> Wo mache ich deine Durchsage? Ja, das liegt zu 99 Prozent. Woran? Bei mir. Ja. Die Türen sind offen. Richtig. Mit offenen Türen fahren wir nicht. <lacht> Ja, hallo liebe Leute, ich bin das Bobo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier aus dem Ausbildungszentrum für Lokführer in Wuppertal. Und der Markus, vielen auch schon bekannt vom Kanal Jockey 2, hat ja auch einen YouTube-Kanal, hat uns heute eingeladen, ihn mal zu besuchen hier, mal zu so schauen, wie es eigentlich ist, wenn man Lokführer werden will, was man da alles machen muss auf so einer Lok. Ich hatte vorher ja so, so, so ein Bild, ja, abbiegen muss man ja nicht, war ich werden ja gestellt. Man gibt ein bisschen Gas und bremst ein bisschen und kann zwischendurch ein bisschen Handy spielen. Das ist nicht so. Wie du Ratschmann, während der Fahrt hier hin nach Wuppertal einen Blick vorne in den Führerstand werfen. Und man ähm, hat er schon ganz schön was zu tun. Wir sind sehr gespannt. Und ich glaube, der Markus ist auch ganz gespannt, ob wir es überhaupt schaffen, virtuell jetzt hier im Simulator den Zug überhaupt aus dem Bahnhof rauszubewegen. Also seid ihr auch gespannt. Und ähm, ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr euch gleich hier gut unterhalten fühlt bei dem, was wir hier machen. Und je nach Zugtyp gibt es hier verschiedene Simulatoren. Das ist hier der vom 442. Wir sind auch gerade gefahren mit dem 442 mit der RE7 und das hier ist der Simulator vom 462. Das ist der REX. Genau. Und wir haben ja gerade ein bisschen aufgepasst auf der Fahrt hierhin, was man alles so machen muss. Denken wir zumindest, dass wir ein bisschen was mitbekommen haben. Und da sind wir ganz gespannt, was das jetzt hier wird, was unser nach am Ende für eine Meinung von uns hat, ob das noch Hoffnung hat, dass wir noch mal umschulen. Und aufgeregt, Peter? Ja, und wie? Normalerweise in der Fahrschule gibt es ja immer erst Theorieunterricht und dann darf man erstmal in, in Straßenverkehr. Gut, Das ist ja auch der Simulator jetzt hier. Wir dürfen jetzt hier ohne, Theor Theorie ohne große Theoriekenntnisse direkt ans Werk. Peter, kann nicht schief gehen. So, bevor wir losfahren, müssen wir eins zwingend machen. Und zwar müssen wir für den Fahrdienstleiter per Funk zu erreichen sein. Du hast da deinen Fahrplan, da stehen alle Daten drauf, nee, nein, nein, da, digital, ah, da, in digital. Ja, da stehen alle Daten drauf, die du brauchst. Und da steht ganz oben links eine Nummer 24316, ja. das ist deine Zugnummer. Jeder Zug hat eine eigene Nummer okay. und die musst du jetzt hier im Zugfunkgerät eingeben, damit, wenn der Fahrdienstleiter diese Nummer wählt, dich auch ans, ans Telefon kriegt sozusagen. Ah, okay. ja? Dann gehst du jetzt einmal bitte auf die 9, das ist für DATA. Auf die 9? Ja, Ja, genau. Jetzt gehst du auf 1 für ZN, ZN bedeutet Zugnummer. Und jetzt gibst du da die Nummer ein, die da oben im Fahrplan steht. Also 24316. Genau. 24 316. Okay. Muss man sich denn dann melden mit seinem Namen oder muss man sich mit der Zugnummer melden? Mit der Zugnummer. deinen dein Namen. Okay. Und Peter, wie ist deine Zugnummer? 24 316. Ja, Okay. So, jetzt stehen wir in einem Bahnhof. Das Signal vor dir ist also dein Ausfahrsignal, gekennzeichnet dadurch. Ähm, siehst du die schwarze Raute? Ja, hier. das ist deine Position des Zuges. Ja, und die wandert nach oben, wenn du losfährst. Okay, je nachdem, wo du halt gerade so bist. Und rechts über Laundorf steht ASIC, das bedeutet Ausfahrsignal. Ja, so, dein Ausfahrsignal ist jetzt grün am linken und ein weißer Punkt. da sind ganz viele Informationen drin, versteckt bedeutet. Du darfst jetzt nicht mit Fahrplangeschwindigkeit, die ja mit 100 km/h angegeben wäre, ja. sondern du darfst nur langsamer fahren mit 80 km/h. Deswegen blinkt dieses grüne Licht. Ja. Jetzt fahr einfach erstmal los und gucken wir mal, was so passiert. Was passiert. Du musst noch mehr beachten. Wir haben ja gerade die PCB schon kennengelernt. Die zwingt dich jetzt, dass du nicht schneller als 45 km/h fahren darfst. Ja. Das geht dann irgendwann gleich weg und dann gilt das. Die PCB, okay. die punktuelle Zugbeeinflussung, habe ich gerade schon gelernt. Das ist richtig. Du musst hier was muss drücken? Du, ja, du musst die SIE fahren. Das ist diese, dieses Pedal da unten. Das, genau. Das musst du drücken. Ja. Und innerhalb von 30 Sekunden einmal hoch und wieder runter. Jedes Mal? Ja, es gibt auch ein paar Klick-Klack. Die fahren auch so. Die fahren klack klack klack klack klack, klack, klack. Da wirst du wahnsinnig. Ja. Wie so eine Nähmaschine. Ja. Versuch, irgendwie innerhalb dieser 30 Sekunden zu bleiben, aber mach das jetzt nicht jede Sekunde. Ja. Das ist, Anfänger machen das häufig, weil die aufgeregt sind und nervös sind. Da ist das völlig normales Verhalten. Aber versuch es immer weiter. Irgendwann merkst du das auch gar nicht mehr. Ja. Da sind wir wieder. Heute ist Tag 1, Stunde 1. Also. Und... Äh, oh, Siefer. Siefer. Genau. das ist selber gemerkt. Hupe. Das ist Zweiter gut. Versuch. Das nehme ich dir jetzt mal weg. Diesmal nicht zu schnell fahren, Peter. Jetzt kannst du... Ja, ich fahren. dachte, so ein Kammer tut nicht zur so Sache. Doch, doch. Ein Kammer. <lacht> Siefer, Kammer. Fährt nicht. Ja, das hast du kaputt gemacht. Das ist kaputt. Der Peter hat den Simulator geschrottet. Ja. Ach, guck mal. So, jetzt dreht wir unten drauf. Wie schnell darfst du jetzt fahren? 85. Ne, 80. Ja, 80. 80, genau. Lass dir auch immer ruhig 5 km pro Fall. Aber hier steht 85. Nein, was hat das Signal denn da? Das hat 80 85. Ja, genau. Ah, okay. Und dieses Signal gilt jetzt bis zu dem Yen. Das siehst du hier. Ja. 21,2. Bis dahin musst du die 80 km erhalten. Und Yen heißt Weiche, haben wir auch schon gelernt heute. Nee, Yen heißt Ende anschließender Weichenbereich. Oder so. <lacht> sie wollte ja auch richtig sagen. Hier. Genau. Du kannst ruhig 80 fahren, also das ist schon erlaubt. Und macht Spaß? Ja wie? Sehr schön, hier Peter, hier. Peter lächelt. <lacht> Sehr schön. Und dann äh, geht die Notbremse wieder los hier. Wenn ich eigentlich gerne mal drüber bin. Ja, ja. Und jetzt steht dir noch vor, der Fahrdienstleiter ruft dich an, die Fahrgäste hinten klopfen, was sind wir denn da? Wenn der Zug steht. Ja, die klopfen auch wenn, <lacht> wenn der fährt, das ist das Schlimme. Hi, gib ihn. Das und die Hauptsignale erkennt man immer an diesem roten, weißen Mastschild, dann weiß man, das ist also ein sogenanntes Hauptsignal. Ich hole die nicht an. <lacht> ich die nicht an? Jetzt kommt wieder was Blinkendes, das sagt ihr, gleich 60 km h fahren. Ab sofort? Nein, das ist nur wir Jetzt würde ich schon mal bremsen, weil du musst jetzt ganz schnell auf 85 km auf jeden Fall schon mal runter. Sie fahren, Sie Wir bremsen ja hier, da hinten, ne? Ja, ja genau. Ne? Na ja. ja, der hat Bremsweg, ne? Du hast eine Bremskurve, wenn du nie nicht einhältst, also nicht schnell genug auf 80 kommst, dann bist du so, du bremst der Zug wieder und an dem Signal musst du 60 haben, ne? das heißt, du musst weiter bremsen. Ach so. Das ist nur das, was der Zug will, das ist das, was die Strecke sagt. Sie Siefer. Siefer. Also es ist wichtig, immer auf die Strecke zu achten und nicht nur jetzt auf den... Das hast du irgendwann verinnerlicht. Ja. Das ist halt das Wichtige, weil das ändert sich ja auch immer. Ja. Das kann jetzt auch mal Fahrt sein, je nachdem, welche Situation gerade draußen auf der Strecke herrscht. Und ab jetzt gilt 60? Ab ja, jetzt, ab diesem Signal gilt 60. S bedeutet äh, jetzt in dem Fall Steinberg, das ist eine Richtungsanzeige. Damit weißt du jetzt, dass du jetzt in dem Fall, fährst du jetzt rechts rum. Du könntest auch geradeaus fahren, ne? dann wird es halt keine 60 bekommen, sondern dann dürftest du die 130 weiterfahren. Aber eine Weiche... Da fährt man immer langsamer ein, in der Regel. Sie haben eine gewisse Geschwindigkeit, wofür Weichen ausgelegt sind. Es gibt auch welche, da kannst du mit 120 drüber fahren. Es gibt welche, da ist bei 40 km/h da knackt schon alles. Da kommt ein P, das ist eine Pfeiftafel. Du müsstest jetzt also einmal pfeifen, und unten drauf treten. Ja, den ja, ja, 40 Sekunden oder 30 Sekunden reicht. Hier ist 85,4. Genau, 85,4. 85, 85, ist jetzt, 85 ist die musst du die... die Geschwindigkeit halten die 60 und danach kannst du wieder Fahrplangeschwindigkeit Also 130 wieder? Ne, 100, die 100, 100. ist 100. Ja, du bist noch ah, okay. Gefiffen hast du deswegen, weil hier so ein Bahnübergang ist, hier mit Drängelgitter und alle, ja. damit die Fußgänger wissen, da kommt ein Zug, Oder oh, da ist ja keine Ampel, keine Schranke, kein nix. Genau, jetzt kannst du wieder die 100 fahren und du siehst schon, bei 87,2 darfst du sogar auf 130 beschleunigen. Ja, liebe Leute, ihr hätte erst gedacht, dass das gar nicht so einfach ist, beziehungsweise ähm, der Peter hat den Zug ja ans Fahren bekommen, was man alles beachten muss. Und wenn der Markus nicht daneben stehen würde, in den nächsten 100 Meter, würden wir bestimmt wieder stehen hier mit dem Simulator. Und ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich bin ja wahrscheinlich gleich auch an der Reihe. Und ähm, ob ich ein bisschen was gelernt habe, jetzt beim über die Schulter gucken hier bei Peter. Da kommt jetzt gleich eine 10. Wir haben gelernt, dass wir immer eine 0 hinten dran setzen müssen. Ja. Das bedeutet dann also, David vorangekündigt, dass gleich 100 kommt. Ah, okay. Ich muss schon unterbremsen. Ja, ich muss dann... kannst du, genau, kannst du mal langsam runterbremsen. weil wir haben ja hier diese Magneten auch überall an der Strecke, da kommen sie nämlich jetzt und wenn du da zu schnell drüber fahren würdest, die beiden, die da gerade kommen, ja, Siefer, Siefer. Dann würdest du eine Zwangsbremse Da gibt es eine gewisse Toleranz, aber ab dem Signal gleich gelten. Komm mal hochkonzentriert, der Peter hier. Ja, sehr. So, da kommt jetzt die 100. Ab diesem Signal da, ab dem Schild, musst du dann halt dann die 100 fahren, ab hier. habe Ärger von Markus? Wenn ich jetzt hier... Du machst das für das erste Mal gar nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen Ähm, Ist das so, dass du mit dem Zug bremst und es passiert nichts? Ja, Mutter mit Kind, hast du gesehen? Fahr vorsichtig. Sifa. <lacht> Sifa. Du hast ja gar nicht angehalten. Nee, das Signal kommt auch immer näher. Hast du schon den 500er gefressen? Und, Und ich sag mal, ich sag Mutter mit Kind, du so lässt die einfach stehen. Das hast du oh, aber geschafft, vor dem Signal zum zu kommen. Aber nicht du hast das geschafft, sondern der Zug hat gesagt: Ey, da ist rot, der fährt viel zu schnell, da müssen wir eingreifen. Der hat mich auch abgelenkt hier. So, das war schon die, die erste Fahrt. Einfach nur mal so zum Reingeflogen. Ja. Ich bin jetzt zu Ende, wie du siehst, der Fahrplan ist vorbei. Ach, das ist den. ein Außer Signal, weiter geht's jetzt nicht. Die Fahrt endet hier. Ja, schön. Ja, liebe Leute, wir haben ja gerade schon gemerkt, wenn man die Schilder hier im Zugverkehr nicht beachtet, die, die Signale, dann hat das direkt eine Konsequenz. Dann entscheidet der Zug, pass mal auf, mein Freund, das geht hier so nicht. Wenn es das im Straßenverkehr geben würde, wären wahrscheinlich die Straßen auch einige sicher. Und ich habe den Markus gerade schon gefragt, die, die äh, Lokführer sind nachweislich wohl auch die besseren Autofahrer, weil sie gewohnt sind. Sich immer an den Straßenverkehr die Regeln auch zu halten. Ne? Rot ist rot und äh, Vorfahrt 8 ist Vorfahrt 8 und so weiter. Selbst als Fußgänger bleibe ich im Regen vor einer roten Ampel stehen. Ja, das ist das einfach so drin. ist. Ne? Ja, genau. Das ist am Exhaust auch, auch keine Toleranz. Ne? 45 oder 40 war angezeigt. Ich war ein Kamerad drüber, beim Auto bin ich gewohnt. 5 km h ja. kannst du auch mehr fahren, kannst du auch 50 fahren, wenn 50 steht. Ne? Aber, Aber wär, hier nicht. interessant, wenn, das, wenn die Technik sich in den Straßenverkehr irgendwann durchsetzt. Ne? Die Autos werden immer moderner, immer digitaler. Wenn, das, wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dass ein Auto dann entscheidet, pass mal auf, ich mache jetzt automatisch eine Meldung und dann kannst du dein... Das wird direkt von deinem Konto abgebucht, so ungefähr. Ne? So, jetzt stehen wir hier. Was für Informationen können wir denn hier jetzt schon ableiten? Was haben wir schon gelernt? Also ist schon mal Bremsweg 400 Meter. Genau, also keine 1000, sondern du hast jetzt schon nur noch 400 Meter. Ja. Wie schnell dürfen wir jetzt fahren? 60. Richtig. Wie schnell dürfen wir ab dem nächsten Signal fahren? 30. Sehr gut, genau. Das heißt, jetzt darfst du 60 fahren, kommst du am nächsten Signal an, musst du 30 km h drauf fahren. Aber wann kommt das nächste Signal? Das kannst du in deinem Fahrplan sehen. In dem jetzt? Ja genau, aber du bist jetzt am Einfahrsignal. Ja. Und wo ist das nächste Signal? Ah, hier, hier oben. Nein, nein, nein, nein, nein, du bist ganz unten. Okay, ich bin hier unten, 60. Raute. Ja. Und, Und die nächste der... kommt dann hier? Nein. Achso, okay. z bedeutet Zwischensignal. Das ist aber auch ein ah, Zwischensignal. Also in 40,5. So, dass wir gesehen haben, dass das nächste Signal 30 kmh haben wird, müssen wir ihm bestätigen, indem wir hier Wasser ziehen. Okay. Dann geht auch hier der 1000-Hertz-Magnet an. Daher weißt du, der Zug hat gecheckt, ich weiß, dass ich gleich 30 kmh fahren darf. Ab wann muss ich denn das fahren? Ab dem nächsten sicher. Signal. Das kommt ja da. Ah, da kommt das Signal. Genau. Okay. Da lohnt sich gar nicht, über 60 hoch beschleunigen. Nein, natürlich. Nicht, nicht. Ich, ich fahre auch immer nur 30, weil du musst ja überlegen, du hast eine Information, 60 km/h auf dem Fahrplan. Du hast eine zweite Information, 45 km/h maximal am Zug und die Strecke gibt dir 30 km/h vor. Natürlich gilt immer die nie richtige Geschwindigkeit, logischerweise. Aber das meine ich gerade mit vielen Informationen verarbeiten, dann entscheiden, welche ist für mich die Relevante und daraufhin dann die Entscheidung auch treffen, wie schnell darf ich fahren. Bei den Kölner Hauptbahnhof, müsst ihr mal in der Realität auch darauf achten, ist gespickt mit diesem ähm, sogenannten Sperrsignal. Das sind diese, diese Kleinen, die unter dem Dach hängen oder hier an dieser langen Stange sind. Damit kann der Fahrdienstleiter entscheiden, wie weit du fährst. Dann halt, dann halt, halt. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist auf Halt. Da musst du auf jeden Fall vorher anhalten. Da rechts unterm Dach hängt das nämlich. Das ist normalerweise mit zwei weißen Lichtern. Da musst du auf jeden Fall vorher anhalten. Vor den Signal. Ja, ja, ja, ja, Das ist ja so. auch da, also. ja. Und das Gemeine ist, Normalerweise musst du jetzt Fahrgäste rein- und rauslassen. Jetzt guck mal aus dem Fenster und jetzt siehst du, ja. du, bist mit deinem ganzen Zug noch gar nicht am Bahnsteig. Die letzten vier Türen, wenn du die jetzt aufmachen würdest, würden die Leute in die Gleise plumpsen. Ja. Das heißt, es ist so eine Prüfungsgeschichte jetzt, wo du testest, ob der ja, genau. ähm, Kandidat hier auch wirklich guckt oder aber nur knappe drückt. Genau, weil jetzt das ist jetzt ist umgesprungen. Normalerweise hätte er jetzt den Fahrdienstleiter angerufen. Ey, warum ist das Signal auf Rot? Ja. Und dann sagt er, alles klar, ich mache dir helle. So sagt man, umgangssprachlich. Ja. Dann hast du halt ein weißes Licht und ja. jetzt kannst du... Und jetzt kann ich reinfahren? Genau, bis, zum bis, zum bis zum Orientierungszeichen. In Köln gibt es am Ende des Bahnsteigs sogenannte Orientierungszeichen. Da steht dann deine Länge drauf und da musst du dann ankommen. Was ist eigentlich richtig? Lokführer? Zugführer? Was sagt man? Ähm. Das kommt darauf an, ob es ein Lokbespannter Zug ist, dann ist es ein Lokführer, also okay, ja. ist es ein Triebwagen, ist es eigentlich ein Triebfahrzeugführer ja. und ein Zugchef, also das was, nee, du musst, das Orientierungszeichen ist da, wo die 420 auf dem Signal steht. Bis dahin musst du fahren. Siehst du die? Ja. Da ist das sogenannte Orientierungszeichen hier in Köln. Äh, Wo also, äh, Es gibt ja noch einen äh, Zugführer, das ja. ist der in dem ICE mit dem roten Ärmel. Achso, okay. Der ist auch der Zugchef, also der Lokführer oder der Triebfahrzeugführer ah, hat ja. eigentlich gar nichts zu sagen. Okay. Der steuert wirklich nur den Zug. Der Chef des Zuges ist beim ICE, der mit dem roten Ärmel. Der okay. entscheidet über alles. Ja. Ähm, aber okay. die originelle äh, Berufsbezeichnung ist Lokführer, sagt Ja, ja. Das, so. das ist halt so gemacht. Ja. Ja. Du darfst also dich rangierfahrtechnisch bewegen. Du darfst auch über das Signal drüber fahren. Über das so Rote? Ja, ja. Würdest du allerdings nichts machen, wie du siehst unten diesen Magneten wieder im Gleis, ja. fährst du da drüber, kriegst du sofort eine Zwangsbremse, weil du über Rot gefahren bist. Okay. Du kannst das aber umgehen, indem du die sogenannte Befehlstaste betätigst. Die drückst du und hältst sie gedrückt. Ja. Und sobald hier im Display Befehl auftaucht, das ist ein weißes Feld, da steht dann Befehl, kannst du diese Taste wieder loslassen. Okay. Du umgehst sozusagen die Beeinflussung durch diesen Magneten mit dieser Taste. Ja. Und dann kann man über ein, ein rotes Signal fahren. Das heißt, wenn jetzt einer die böse Absicht hat, wirklich einen Unfall zu verursachen als, als Lokführer, könnte er ja einfach diese externe Überwachung aussetzen. Genau. Weil es ja immer heißt dann in den Medien, ja, können wir uns gar nicht erklären. Es gibt doch die Sicherungsanlage, die kann man umgehen, bewusst. Das kannst du. Du kannst auch die komplette Zugbeeinflussung ausschalten. Ja. Ganz abschalten, das geht auch. Also eine Amokfahrt, und so ein Lokführer wird dem, demnach ja dann... Und die, die Weichen nicht stellen, ist schon klar. Genau, also der Fahrweg, den kann er natürlich nicht beeinflussen. Und die anderen Züge, der wird es ja merken, der leider genau. wahrscheinlich. Und wenn er die anderen Züge nicht dem oder sonst irgendwo hinlassen, wo nur du Schaden nimmst. Das ist halt für die Leute, die hinten drin sitzen, auch ein bisschen doof. Aber, aber die, die Stromkonsum dann wegschalten, wahrscheinlich, oder oben? Oder auch nicht? Ja, das kann der Fahrwegleiter nicht so einfach. Aber selbst wenn, du hast ja eine gewisse Geschwindigkeit dann auch irgendwann drauf, bis sie das merken. Du ja. ein Zug, du kannst, wenn der Zug steht, so wie jetzt, und hat keine Bremse angelegt, kannst du den anschieben. Das glaubt man gar nicht. Du kannst dich hinten hinstellen ja, ja, und, ja. und kann diesen Zug anschieben. Ja. Der hat so gut wie null Rollwiderstand, weil die Räder sind konvex ja. und liegen auf der Schiene mit einem boah, Millimeter überhaupt auf. Also, das ist nicht das ganze Rad, was plan liegt, sondern das ist ja halt nur so ein Kreis, so ein Halbkreis. Und dementsprechend hat der so gut wie null Reibwiderstand. Der fährt auch, wenn du dem 1 kmh gibst, dann fährt er kilometerweise 1 km/h. Wenn der Berg rauf natürlich nicht. Ne? Also, man muss schon eine ja. kleine Strecke haben, aber der würde rollen, rollen, rollen, rollen, rollen. Ohne problem Gibt es ja da auch dann so, so psychologische Tauglichkeitstests? Über Pilot ja zwischendurch, wenn man ja. solche sagen, man ist ja, das ist ja eine Waffe, wenn du so willst, ne? wenn man du das in falsche Hände gerät. Regelmäßig zum Bahnarzt und also Ja, so sagen, ja. Also, ähm, ah, Da ja. wird schon auch im Vorfeld schon sehr drauf geguckt. Ja. Äh, ist meines Wissens nach auch noch nie vorgekommen. Noch nie vorgekommen heißt nicht, dass es mal vorkommt ja, ja, ja. Aber das ist deswegen eingeführt, weil wenn zum Beispiel Rangierbox immer hin und her fahren, ja. dann müsstest du jedes Mal die ganze äh, PCB neu umrüsten und sowas alles. Äh, äh, tausend Sachen machen und um das zu umgehen, machen die vorne und hinten äh, äh, das, das Licht auf weiß. Das, beides, beides sind Spitzen in dem Fall. moment Und dann können die hin und her fahren, ohne jedes Mal so eine Beeinflussung zu kriegen. Ja. Dafür ist es gedacht. Deswegen kann man das. Ja. Ja. Aber ansonsten ähm, ja, ist das eigentlich so nicht vorgesehen. Wie heißt denn dein Zug jetzt, Peter? Mein Zug. Wenn du auf das Telefon gehst, kannst du dir sagen, ist der ja, kleine Peter. Ja, äh, 3247. Sehr spannend, ne? Ups, es klingelt. Hallo, hier ist Peter vom Kanal Blackmax. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich bin durchgefallen. Hallo Kollege, der Ein- und Ausstieg der Fahrgäste ist abgeschlossen. Du hast die Zustimmung als 3247 auf Gleis 8 in Köln zur Rangierfahrt ins BBF. Oh mein Gott, kann ich keine merken. Hey. Hallo Kollege. <lacht> das war schon. <lacht> <lacht> 3247 Rangierfahrt in Köln. Auf Gleis 8. Ja, richtig. Das würde ich jetzt wieder sagen. Dann, also wenn du das richtig wiederholt hättest, wir tun ja. jetzt mal so und dann ist die Sache ja gute Fahrt und dann legst du auf und dann darfst du fahren. Und wir haben vorhin schon mal gefragt, du hast gesagt, 21 Jahre muss man alt sein, bevor man ein Lokführer werden darf, beziehungsweise dann wirklich auch alleine fahren darf. Ja. Und äh, ist ja sinnvoll, vorher eine andere Ausbildung zu haben. Habt ihr Erfahrung, dass Leute, die eine technische Ausbildung haben, da geeigneter sind als der Kaufmann? Das war, kann man es überhaupt nicht. Ähm, das kannst du so nicht sagen. Wir haben Siefer. teilweise Leute, die sind vorher Dachdecker gewesen, Bäcker gewesen. Ich war früher, davor Zahntechniker oder habe halt für die Bank gearbeitet. Äh, hatte also mit dem Bereich auch überhaupt nichts zu tun. Äh, das ist völlig egal. Deswegen macht man ja die Ausbildung, weil da kann man ja dann relativ schnell sehen, ist das was für jemanden. Mhm. Es gibt auch Leute. Also ich zum Beispiel würde nie zu DSDS gehen. Warum nicht? Weil ich nicht singen kann. Ich weiß das. Es gibt aber viele, und davon lebt die Sendung, die das nicht einschätzen können ja. und und <lacht> sich zum Hampelmann machen. Ja, ja. Dieses Phänomen hast du bei Lokführern auch. Es gibt manche Leute, den musst du halt dann irgendwann mal klar machen, boah, also so im Büro wäre besser für dich. Ja. Deswegen macht man die Ausbildung, weil da kann man relativ gut aussieben. Ja, diesen Test, den ich ja. vorhin gesagt habe. Ja, ja. Du musst zum Bahnarzt, du musst zum Psychologen. Du musst die ganzen Inhalte schulisch, du musst jedes Mal eine sogenannte LEK schreiben, also eine Lernerfolgskontrolle, also so Tests zwischendurch. Ja. Und man kann schon relativ schnell sagen, ist das was für jemanden oder ist der Hoffnungmals verloren. Und kann man sagen, dass es eine Quote gibt, wo ihr sagt, jedes 10 Quote, oder so? Naja, ich kann dir meine Quote geben. Als ich angefangen habe damals und habe mich vorgestellt, waren wir in dem Raum 94 Leute. Mhm. Geschafft haben es neun. Oh, das sind wir. Heftig. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte man gesagt, umgekehrt gedacht, so von 100 vielleicht. Nee, nee. Damals 10 nicht. Das also, war meine okay. Quote damals, als ich das gemacht habe. Das liegt dann, die ersten kommen am nächsten Tag schon nicht wieder, weil sie wissen, oh, ich muss ja richtig viel lernen. Ja. So, da fallen schon mal einige weg. Dann kommt der Bahnarzt. Ja. Der siebt auch noch mal relativ viele Leute aus tatsächlich. Ja. Ist das mit Frauen im Beruf? Gibt es Lokführerinnen bei der Schweizer? Ja, relativ viele mittlerweile sogar. Das ist relativ attraktiv geworden. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Ne? Die Frauenquote hat sich rapide erhöht. Wir haben auch ein bisschen was dafür getan. Es gibt diese Boys-and-Girls-Days, wo die Kinder schon ja schon in der Schule, schon in Berufe geswitcht werden. Die Krankenschwester ist dann in dem Fall mal ein männlicher oder bei Lokführern mal ein weibliches Geschöpf dann bei uns. Das wird ja dann getauscht, um die Leute einfach mal so ein bisschen dahin zu kriegen um die Angst zu verlieren davor, weil so schwer ist es ja dann eigentlich gar nicht, wenn man sich dafür interessiert. Nee, nee das ist ja eine Kopfgeschichte, jetzt keine, keine körperliche mehr, aber in dem Sinne. Genau, und das äh, funktioniert auch ganz gut und das geht jetzt schon über sehr lange Zeit so und das trägt jetzt halt, halt auch immer mal Früchte. Ne? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Aber werden gesucht, ne? Also es ist ja nicht so, dass es ja, der, der Markt jetzt mit, äh, mit arbeitssuchenden Lokführern überquillt oder umgekehrt, ne? Also Unternehmen Lok suchen Lokführer. Ohne Ende, ohne Ende. Das ist halt, weil die DB damals seinerzeit das Ganze verschlafen hat. Wir haben genug, wir haben genug, wir haben genug. Und jetzt gehen diese Leute alle in Rente Ja, und das ist das Ergebnis, was wir jetzt derzeit haben. Und das ist erst der Anfang. die sich das denn jetzt positiv auf die Bedingungen aus für Lokführer, dass also man sagen kann, okay, dann macht mir jetzt hier die Tasche voll oder sieben öffentliche die sagt man ja, wir haben nichts, um die Tasche voll zu machen. Das ist so beides. Wir brauchen dich, aber dem tun wir dir dafür auch nichts. Das ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche. Die GDL geht jedes Jahr dann in die Verhandlungen, fordert. Keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen 15 Prozent. Der Arbeitgeber sagt, wir geben 0,2 und mhm. man trifft sich dann bei 5. Ja, oder so, ja. Je nachdem. so nachdem. Und dann so in diesem Rahmen bewegt sich das dann meistens. Na, da gibt es auch noch viele Sachen wie... Wie sieht das mit Urlaub aus? Da wird noch ein bisschen verhandelt. Mhm. Oder Arbeitszeiten generell. Oder Pause auf dem Zug ist momentan ein ganz großes Thema, was der Arbeitgeber natürlich gerne möchte, weil das natürlich charmant ist, für ihn das zu planen. Ja. Der Lokführer aber sagt, nee, Moment mal, Pause heißt für mich, ich kann machen, was ich will. Ja, wenn ich jetzt in der Walachei auf irgendeiner Wiese stehe, da ist ich kann mir nichts zu essen kaufen, ich kann nicht auf die Toilette gehen, im, im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt im Güterzug zum Beispiel bin. Und, und, und. Das sind alles so Dinge, die dann auch mit in die Verhandlung reingehen. Ne? Und da ist die GDL schon relativ gut, was das angeht. Wenn ich mir überlege, was ein Lokführer früher verdient hat, da sind wir schon richtig auf dem guten Weg, tatsächlich. Du wirst da nicht reich mit, das ist schon mhm. wie bei vielen so, aber es ist schon relativ... Also man kann eine Familie mit ernähren und... Definitiv, ab, genau. Ja Peter, wo ist der Vertrag, ne? <lacht> da muss man gucken... Na Steffen? Wie fühlt man sich so? Alles im Griff. Ja, ja. Was ist eigentlich, wenn ich an beiden Seiten die Türen aufmache? Weil die sind aus dem Zug. Wahrscheinlich durchgefallen. Geht wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Wo mache ich deine Durchsage? Du kriegst jetzt immer eine Ansage. Wo sind die ganzen roten Knöpfe? Das ja, so kriegst du eine Ansage, keine Durchsage. Eine Ansage, ja, sicher, ja. Eine Durchsage. Eine Ansage kriegst du jetzt gleich. Wenn man da sitzt, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus, als wenn man dahinter steht. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Phänomen, wenn du in einen Bahnhof reinkommst und du kommst immer auf Gleis 3 rein. Dann weißt du, wie das da aussieht. Wehe, du kommst mal auf Gleis 4 rein, dann hast du das Gefühl, du bist noch nie in diesem Bahnhof gewesen. Total ja. irre. So, ich gucke jetzt mal, Türen sind zu. Genau. Ich dürfte laut Fahrplan 100 fahren, stehe im Bahnhof. Genau, wir haben jetzt knapp 8 Uhr laut Fahrplan. Deswegen ist das auch jetzt gerade die aufgehende Sonne. Du hast ja. quasi den Sonnenaufgang entgegen. Und ja, jetzt musst du deine Zugnummer anmelden. Zugnummer anmelden. Die Zugnummer habe ich ja hier oben: 89303. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Data. Genau. Würde der Zug ohne Anmelden auch losfahren? Ja, klar. Also den Zug ist das also wurscht. Das wäre dem Zug total egal. Also so Sicherheit, so was wir als normaler Bürger so meinen, ist alles abgesichert, digital und so und hier und da. Es ist Man schon viel, eine ganze Menge. Oh no. Es ist sehr viel abgesichert, aber du kannst nicht alles absichern. Ja. Weißt du, wenn der Lokführer keine saubere Unterhose hat, äh, <lacht> dann, dann kannst du auch nicht sagen, der Zug fährt jetzt nicht aus dem Grund, weil ja. das manchmal sinnvoll wäre. Ja, aber egal. So, jetzt bist du immer noch in der Zwangsbremsung. Die müssen wir einmal auflösen, indem du den Hebel mal auf Null machst. Dann muss die Luft, die Leitung wieder füllen. Das muss man mal zweimal drücken. Hast ist ja genug Zeit, Zeit, dich vorzubereiten. Ne? Ich habe es auf einem Messer springen lassen. Ich habe nachts lang Ich tritt doch ständig. Was hat er denn? Na, Chef. Doch nicht so einfach, ne? Doch, doch. Ja, ja, ist klar. Meine erste Fahrt, hallo? Ja, bei mir ja auch. Ich habe <lacht> schon zehn Fahrten gemacht. <lacht> Auf dem Punkt, Peter, siehst du das hier, was dein Chef macht? Ja, du hast es aber auch alle Fahrgäste hinter dir an der Tür, ne? Ja, da eine so. Ja. Aber guck mal, ich habe Tunnelfahrt, Peter. Ja, sehr gut. Ich soll nicht Ruhe machen, bitte. Wenn das Signal verfehlt, ist für dich der Tag beendet. Ja. Und in der Regel mindestens ein bis zwei Wochen auch. Ja. Weil du dann eine Nachschulung bekommst. Da ja. wird noch mal intensiv Theorie gemacht. Danach noch mal intensiv Fahrpraxis. Und wenn das alles die Zufriedenheit abgeschlossen ist, dann darfst du weiter. Machen. Das heißt, das unterlässt man tunlichst, wo man ja. keine Lust zu hat. Genau. So, so, so. So, so. Arbeitsschicht sind ja acht Stunden, denke ich mal. Oder sind die noch länger teilweise? Bis, bis zu äh, elf Stunden teilweise. Bis zu elf Stunden. Äh, mit paar ist da denke ich mir schon mal so ganz schön viel konzentrieren, ne? also, ja, ja. Für mich ist das sowieso mit dem ganzen ein Eindrücken, aber das ist ja nicht ohne, oder? Also muss man schon mal ausgeschlafen sein und man eben hier... Definitiv. Es gibt auch die Regel, wenn du wirklich nicht ausgeschlafen bist, es kann ja mal sein, keine Ahnung, du legst dich abends hin und du kannst einfach nicht schlafen. Und du kommst nicht in den Schlaf und du wachst morgens auf und hast Augen äh, wie Telamin, ähm, dann hast du dich gefälligst krank zu melden. Das ist in der freien Wirtschaft was anderes, da sagt man ja, solange der Arm, solange den, Arm doch, äh, den Kopf noch unter Arm tragen kann, ja. kommst du bitte zur Arbeit. Das gilt für Lokführer nicht. Also wenn du wirklich nicht ausgeschlafen bist und dich nicht konzentrieren kannst, kommst du nicht zur Arbeit. Du glaubst, ja, ja. Hier musst du übrigens anhalten, die Leute wollen ein- und aussteigen. Wieso, was ist das? Sag ich dir sofort. Ich habe einen Fahrplan, okay, da wird wegen ein Zeichen da. Nein, du bist jetzt in Freyendorf. Du hast in Freyendorf? Nee, nein, anhalten ruhig. Ja, weil ich wollte ich vor keine Vollhause machen. gemacht. So. Yes. Oh, ja, gut. die Mutter mit Kind nicht wieder an Feld. Du hast in Freiendorf eine Ankunft- und Abfahrtzeit in deinem Fahrplan. Acht ja. Uhr kommst du an und 8.11 fährst du weiter. Wenn du das da drin stehen hast, musst du an diesem Bahnsteig anhalten. Auch wenn ich schon zu spät bin. Auch wenn du zu spät. Ja, natürlich, weil die Leute wollen ja trotzdem zur Ja, der in Münster wenn manchmal mal <lacht> vorbei ne, und lässt mich da stehen. Von ja, daher. Gut, das ist natürlich äh, hier. Der, und der hat keine Überwachung. Ne, dementsprechend müsstest du jetzt einmal die Türen aufmachen, einmal die Leute rein und raus lassen. Mutter und Kinder zuerst fährt nicht weiter. Ja, das liegt zu 99 Prozent. Woran? An am, am, am mir. Ja. <lacht> Die Türen sind offen. Richtig. Mit offenen Türen fahren wir nicht. Wir sind ja kein Paternoster. Raudi. Ja, und dann kannst du Vollgas geben bis 17,3, wie du am Fahrplan siehst, weil dann gelten 80. Die werden ja an der Strecke auch signalisiert. Ja. Ja. Denken wir uns dran, es kommt ja sofort 17,3 oder schon 17,4. Ab 18,1 oder was das ist, mhm. da musst du dann 140 fahren. Macht Spaß. Wir brauchen auch so einen Teil für den Keller. Ja, es gibt viele Lokführer, die so verrückt sind und sich einen Teil zu Hause hinbauen. Aber ganz ehrlich, wenn ich von der Arbeit komme, reicht es auch mit. Nee, aber so ein Zugsimulator zum so Spielen. Ne? Ja, ja, wir doch. haben jetzt auch ein paar Fachbegriffe gelernt. Wir ja. glauben wir wissen wissen was. Zwei Stunden ist vergessen, aber Da ist ein War der warten mit 40. Ja, genau. schon langsam. wieder wir das gesehen ja. haben. Dann geht wieder die Überwachung an. Weil wenn du diesen, diesen Hebel nicht ziehen würdest, dann würde der Zug denken, Du hast das nicht gesehen mit der 40 ja. dann halten wir die lieber mal an bevor der zu schnell fährt was ja. eine schöne gegend peter hier ja müssen wir mal hin auf jeden fall laundorf das hier in der nähe das sind fiktive strecken das einzige was wir vorhin hatten war das in köln ja das war wie gesagt das war auch so teuer weil das halt reell ist ja alles andere gibt es so in der wirklichkeit nicht Sagen wir nächstes Mal, wer in Laundorf im Wald gezettet. Bitte dann keiner. Ab <lacht> Signal dann 40, ne? Ja. Ich habe ein Einfahrtssignal und ein Ausfahrtssignal, also ein Bahnhof. Das also keine ist keine Haltestelle. Richtig. Dürfte man eigentlich, mit der Vorgabe, was man machen darf, dürfte man auch jetzt Frau ruft ans Telefon gehen? Das ist verboten, also, sich ablenken zu lassen. Wir haben, da sind wir ein bisschen speziell ähm, bei National Express. Dein Diensthandy hat lautlos im Rucksack zu sein. Dein privates Handy ist aus im Rucksack. Ja. Weil Stell dir vor, deine Frau ruft dich an und sagt, deine Tochter hat sich schwer verletzt. Ja. Und du fährst gerade Zug. Glaubst du allen Ernstes, du wärst konzentrationsmäßig noch auf der Höhe? Nee, aber ich weiß ja nicht, wie der... Wie, darum ich ja. Wir, ja das, das war ja eine rhetorische Frage. Ja. Wir machen das so, dass deine Frau... Es gibt für Angehörige eine Nummer. Eine Telefonnummer. Ja. Die rufen dann bei unsere Leitzentrale an die Leitzentrale guckt dann, wo du dich gerade befindest, wartet, bis du jetzt hier in Lauendorf stehst, hat im, im besten Fall dann schon die Notfallbereitschaft auf den Weg geschickt, die dann deinen Zug übernimmt, äh, beziehungsweise eine Bereitschaft, die deinen Zug übernimmt ja. und die Notfallbereitschaft, die dich ins Auto packt und nach Hause fährt mit Blaulicht. Dass die Leute erstmal aussteigen. Damit ja, Damit du mental, ähm, also du würdest jetzt einen Anruf kriegen, deiner Tochter geht es nicht gut, mhm. der Kollege mit Blaulicht ist schon unterwegs, da steigst du dann ein, der bringt dich nach Hause. Und der andere Kollege, der Zweiter, der übernimmt dann deinen Zug, damit du da gar nichts so tun hast. Mhm. Und auch nicht aufgrund deiner Emotionen in Gefahr kommen, würdest die Leute hinter dir zu gefährden. Mhm. Na, das kann ja passieren. Oder du wirst ohnmächtig, weil die Nachricht dich so schockiert hat oder was auch immer. Keine Ahnung. So ist das halt bei uns geregelt. Du bist nur hierüber erreichbar. Kann nichts anderes. Nee, klingt auch vernünftig, ne? Da sind wir aber einzigartig. Das machen nur wir so. Bei anderen äh, hast du, die rufen dich an und sagen, da ist irgendwas und dann muss man mit dem Taxi nach Hause fahren oder so. Da legen wir sehr viel Sicher. Wert drauf. Ich drücke doch nicht. Ja, ja, aber du musst nach 30 Sekunden auch mal Aber steht doch. Das ist egal. Also in der Realität nicht. Da kannst du ruhig aufstehen, aber hier ja, ja. am Simulator ist das ein bisschen ah, ja. programmiert. Schön wieder zu. Genau. Komm, pack rein. Auf Das mal. Ich brauche doch im Studio. Aber Spaß, Du musst Wir müssen das Hülse sagen. Der Hülse baut das nach. Ja. <lacht> Liebe Grüße nach, äh, nach Nordwalde. Fahrplan darf ich 100 fahren. Und was hat das Signal gesagt? Grün. Deswegen hast du auf die, warst du da dran gezogen? Was war da noch für eine Zahl dran? Grün. Nee, da war noch eine Zahl dran. Sie kommt jetzt gleich nochmal. Aber lieber langsamer. 80. Schnell fahren da wahrscheinlich nicht stehen. Deswegen, das sage ich auch gerade. Eine 9 80, immer. ja. Punkt die 80. Bitte immer fort. Aber, aber da steht das Schwarz und die sind total unterschiedlich, wie die sind. Ja, das eine war ja auch nur eine Ankündigung, dass die 80 kommt. Deswegen sage ich meinen Fahrschülern auch immer: bevor ihr losfahrt, guckt euch das Signal genau an, nehmt alle Informationen, die da drin stecken, ja. wahr und erst dann wird losgefahren. Weil nach hinten gucken ist nicht. Mhm. So, die 80 werden jetzt wieder bis zum Yen, weil es ja ein Auswahlsignal war. Ja, 1, 2, 20, 1, 1, 2. War. Ja, weil du jetzt auch über Weichen drüber fährst, bist du da zu schnell, kannst es dich aus dem Weichen rausdrücken. Das heißt, 21,2 heißt, 21,4, weil der Zug muss ja ganz drüber sein. Richtig. Ja, laut Fahrplan hier steht schon 130, aber ja. nicht verwirren lassen, du musst erst die, die, den weichen Bereich abfahren. Ja, jetzt ja, komme ich ja mit den Vieren drüber, das kann ich schon mal ein bisschen. Ich darf 130 auf den Fahrplan fahren, Schubrakete. Und jetzt gibt es aber, Rumino. Ah, die Freude wird nur kurz weil gleich von schon 70 23 Formation. So, alle eingestiegen hier, Türen Ja, du hast die gar nicht jetzt aufgemacht, aber ist egal. alle auf Gleis Ja. Die, hof, ja oh, oh. Oh, oh. Oh, alle ins Gleis gefallen, ey. Alle, oh, nee, Tür, der durchgefallen ja immer. Oh, direkt. Er macht so viel Mühe, hat sich stets bemüht und jetzt beim letzten halt versemmelt. Ah, und damit geht im Gleis. Jetzt kommt gleich ja. oh. besonders. Oh. Wie viele Simulationsstunden musst du jetzt so, so eine Ausbildung machen? So. Pro zwei. Also wenn du ein ganz normaler Führer bist, musst du jedes Jahr einen Simulator hast für zwei Stunden. Also, und wenn du die Ausbildung machst? Wie viele, viele, genau. viele Fahrstunden hast du da? Das kommt mir mal so ein bisschen drauf an. Wie ist keine wie Vorgabe, du? Ja, wie? Der gerade, 50 ist gleich äh, angegeben. Ne? Deswegen hast du quittiert Und jetzt guck mal nach vorne, was da passiert ist. Oh, Taxi auf dem Gleis. Ja, deswegen halten wir jetzt mal an. Und zwar richtig schnell. Und hoch. Ja, der ist jetzt zwischen in den Schranken gefangen. Taxitypisch. typisch ne? mal drüber fahren. So, das, was wir jetzt machen müssen, ist richtig anhalten, tatsächlich. Die 20 Minuten kann ich das auflösen. Das Schlimme ist jetzt, du hast den gesehen. Was ist denn, wenn jetzt ein Zug von der anderen Seite kommt? Dann macht's Bumm. Dann, Dann macht's Bumm. Also machen wir folgendes: Hier auf diesem Funk gibt es eine rote Taste. Ja ich da drauf drücke, drücken und gedrückt halten. Weil wenn ich da drauf drücke, werden alle Gespräche, die innerhalb meiner Wabe sind, also diese so im ja. quasi sind, ähm, automatisch abgebrochen und ein Ruf von mir zum Fahrdienstleiter aufgebaut und zu allen Zügen in dieser Wabe. Sieht dann so aus. Dauert ein bisschen. Jetzt kommt gleich noch ein Ton. Jetzt dauert das, bis er die ganzen Gespräche beendet hat. Das hört jetzt jeder zu. Dann nimmst du das Funkgerät in die Hand, also die, die ja. Hörer und hier drin ist eine Taste. Deswegen steht da Sprech zum Sprechen, Sprech das. das ist jetzt wie so ein, Funk, so ein Walkie Talkie von früher. Ja, ja. Drauf drücken, nur wenn ich drauf drücke, hört man mich. Ja. So, dann jetzt wäre der Wortlaut. Ähm, ich bin ja hier Zug 89 303 hinter Bahnhof, Habe ich vergessen wo ich bin. Taxi auf dem Bahnübergang. Betriebsgefahr, alle Fahrten zwischen Gostenfeld und Unteraden sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr. Alle Fahrten zwischen Gustenfeld und Unterraden sofort anhalten. Hier Zug 89303, äh, Taxi auf dem Bahnübergang. Oder was halt auch immer gerade ja. so ansteht. Dieser Text ist immer gleich. Der wird nicht abgewandelt, in ganzer Art und Weise. Und dann legst du auf und beendest mit der 0 diesen Ruf. Jetzt wird die Verbindung beendet und jetzt können alle wieder ganz normal telefonieren. Während du diesen Nothaltauftrag Trak gibst, kann kein Lokführer in der Wabe einen Ruf aufbauen. Und die hören alle das, was du sagst. Und jetzt hast du ausgeschlossen, dass der Zug, der dir entgegenkommt, nicht weiß, dass da ein Taxi steht. Und jetzt würde sich der Fahrdienstleiter bei dir melden. Mhm. Und mit, dann würdest du mit ihm jetzt dann nur noch eins zu eins, das kriegt dann kein anderer Mann mit, besprechen, was denn da jetzt los ist. Ja? So, dann würde der Fahrdienstleiter jetzt folgendes machen, der würde die Schranke öffnen. Auf. Ja, aber das Taxi ist doch da. da. <lacht> Wir ja, Besser ist das. Dann stelle ich das nächste Auto. Dürftest ja. du, muss ich mal wieder gucken, dass ich, wie ich die Signale jetzt auch beachte? Oh. Warum? Weil du jetzt über die 45 gekommen bist, die du gerade noch so gesagt hast. Einfach noch keiner Fahrplan gucken. Ja, ja, aber <lacht> dann bist du halt auch schneller. Dann bleibt der Zug. Äh, ist oh, zu schnell, zu so. Sonntag. Du Sonntagsfahrer. Das ist ICE? Die ICE ist, äh, wenn du... unsere, äh, Also den, den du jetzt fährst, ist der gleiche Hersteller. Deswegen, das sieht genau gleich aus. Ach so. Es, das, ist, das ist der gleiche Zug. Der sieht nur von außen anders aus. Also das Cockpit ist das gleiche der wie, ganz, wie hier? Der ICE. Genau. Die haben nur ein Bildschirm mehr, weil die halt LZB fahren. Das heißt, die sehen die Signale, kriegen die auf dem Bildschirm angezeigt. Ansonsten ist das genau das gleiche. Aber jetzt wo... Wenn wir jetzt hier die Simulation abgeschlossen haben, ne? Und irgendwann, irgendwann sitzen wir im Zug, ne? Und er wird ohnmächtig oder sowas. Wir sagen, kein Problem, genau. wir fahren weiter. Ist einfach nur... Ja. ja. Ich habe 20 Minuten Verspätung. 24 Uhr, 24,3. Upsi. Und dafür soll ich noch ein Ticket ziehen? Ja, aber das ist dann immer das, wo du. Das ist ja jetzt viel selbst. Da wird doch nichts für hier die Baustelle. Taxi im Gleis. Ja, solche Sachen passieren. Und dann bist du aber der Depp, weil die Fahrgäste äh, dich dafür verantwortlich machen. Ne? Wo du da gar nichts für kannst. Da wollte ich dich ja wirklich ansprechen. Ja, aber das glaubst du, der ja. Stinkefinger oder dieses typische, auf die Uhr zeigen, wenn du reingefahren kommst und sowas alles. Das ist gar und Gebe. Da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Ich habe das am Anfang sehr persönlich genommen. Ja. Das, das hat man dann irgendwann, das zu lassen. Aber am Anfang hatte ich da echt nicht zu kämpfen. Die sind alle 59 Minuten zu früh. <lacht> ich weiß nicht mehr mit, mit der Mutter und Kind. Hast du ja was stehen lassen, ja? Toll. Ich habe auch besser zugehört. Ja. ja. Ich habe es auch gesehen, dass es nicht so schnell kommt. Wenn ich so schnell fahre, kommt es auch schnell, das ist klar. Bist du so leicht abzulenken? Jetzt kannst du schon ziehen, damit das Pfeifen aufhört. Ich dachte eigentlich, du warst aufmerksamer. <lacht> Das da sind jetzt die beiden gelben mit der 3 drauf. Ja, wachsam, wachsam, wachsam, wachsam, zu spät. Ich bin doch wachsam, also der ist wachsam, genau. Ich bin, ich bin doch wachsam. Neustach. Ich hab die Hand mal dran. Jetzt hab ich's auch gelernt, Peter, wenn man Namen ausmacht. Zwangsbremsung. Wenn wir das jetzt Mal ausgeben, so oder Zwangsbremsung, wird das ein teurer Tag für uns. Heute. Ich bin doch wachsam. <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich. Ich möchte mal einmal vernünftig im Bahnhof fahren, ohne Gruppe, Ge Gebiepe, Zwangsbremsung. Das aber hat so 30 Geld nach wie vor noch? Gar nicht so einfach. Immerhin habe ich es ja gesehen. Das stimmt. Also wachsam war. Mit 30 Geld soll man nicht, nicht so schnell fahren, weil man nicht drüber kommt. So, kommen wir gleich in Schliden an. Hoffentlich gibt es da Fahrstuhl am Bahnhof. Hat es mal eine machen wollen? Das die hsv -Schilder. Das ist ein sogenanntes EL6, Halt für Fahrzeuge mit gehobenen Strohrahmen. Das heißt, wenn du ganz links guckst, das leistet keine Oberleitung mehr. Ja. Das wäre für dich als stromfahrführendes Fahrzeug nicht so. Das ist so für diese, diese Leute. Die Upsi, Könnte eng werden für die ja, Frau, die hinten stehen. Aber du bist auch noch nicht in beim Stillen. du hast noch nicht alles gegeben. Effekt, ne? Siehst du das? Wunderbar, Schiff. Herzlich willkommen mit Schniedel. Mach ich mal die Türen auf, auf der rechten Seite. Ja, alle Klar, alle eingestiegen. So muss das tippitoppi. Türen wir dazu. So grün. So ist fein. Picknicks, nix. Schreibe ich keine Ahnung. <lacht> Da siehst du, wie das geht. Wunderbar machst du das. So schön, was ist denn jetzt hier? Das ist nicht so einfach alles, ne? Ja, Freunde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter. Also ich bin da, äh, habe deutlich was dazugelernt. Ich dachte vorher ja wirklich, man... Ähm Gib Gas, und lenken muss man ja nicht, kann ein bisschen Handy spielen. Zwischendurch ist überhaupt nicht so. Wenn ich gerade mal fünf Minuten dachte, hier läuft er gerade, habe ich wieder irgendein Signal, irgendeinen Hinweis übersehen, wo ich das, was ich mit, ähm, mit dem wachsamen Schalter hätte bestätigen müssen. Und bei dir hat es ja auch ziemlich oft gehoben. Ne? Also. Ja. So, also, also ähm. so einfach wie gedacht ist es nicht. Ne? mal eben einsteigen und losfahren. Und, äh, und ich, weiß, was jetzt, was? ich weiß, jetzt, weiß jetzt nicht, was du als Ausbilder hier sagst. hättest du, Würdest du uns Land sehen? Wäre da Hoffnung, wenn wir so was machen wollen würden? Für Tag 1 war das gar nicht so schlimm. Also es ist Potenzial vorhanden, von daher, wenn ihr wollt, können wir das gerne ausbauen, wenn ihr euch beruflich verändern würdet. Ich habe die äh, Blanco-Bewerbungsunterlagen oh. schon da liegen, ihr braucht das oh. also nur noch unterschreiben. Oh gibt für mich auch keine Provision, vielleicht ein paar Abonnenten dazu, das war es dann aber auch. Aber ähm, vielleicht für euch ja auch mal ganz interessant. Ich sage mal Dankeschön, dass du uns hier eingeladen hast Sehr und dass du auch dein freies Wochenende und deine Zeit hier mit uns verbracht hast, für uns geopfert hast, für euch ist sozusagen. heute hier tatsächlich. <lacht> Und äh, vielleicht die eine oder die andere von euch auch motiviert, ne, sich auch mal zu informieren. Darum, ganz spannende Sache, haben wir heute ja gesehen. Das ist ja natürlich nur ein Simulator. Die Realität hält ja noch wahrscheinlich ganz andere ähm, spannende Sachen da. Also, Fahrgäste, die unzufrieden sind, bereit. Die werden jetzt nicht simuliert, kam keiner an die Tür zu meckern. Von daher, das uns ja erspart. Uns hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Lokführer werden ja auch gesucht, ne? Ist auch genau. also ein Beruf mit Zukunft, ne? Genau. Und wir kriegen auch keine Provision, wenn wir uns darauf hinweisen. Ja. Also kein Werbevideo hier. Wir wollten einfach mal Spaß haben. Der Markus hat uns eingeladen. Und äh, wie gesagt, Markus hat ja auch einen eigenen Kanal, Jockey2, verlinke ich hier unten, check das mal aus in der, in der Videobeschreibung. Und uns beiden ähm, Experten habt ihr schon öfter mal Sehen dürfen. Wobei es da nicht um Züge geht, so viel sei verraten. Da geht es nicht um Züge, genau. Müsst ihr mal, müsst ihr mal gucken. Wir sind zwar dann manchmal in den letzten Zügen, aber um Züge geht's nicht. In dem Sinne sagen wir danke fürs Zuschauen. Ne? Wenn noch nicht gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo, Peter vom Kanal Blackmax. Und der Jogi 2. Macht's gut. Ciao.